apa ya ini ein Foto? Hast mich denn? Ich glaube nicht. gesagt glaube wenn der Erl hier sich zeigt, ja, heißt es, der mag uns. Ja, die macht uns. Ja, also der wird uns begrüßt, begrüßen. Ja. Das heißt, wir haben schon glückliche Tage hier auf Lombok. Ja. Oh. Oh. oh, der, der Riede. Ja. Vorsicht. Das ist ein bisschen rutschig vielleicht. Ja. Also wir haben, äh, äh, wir haben Glück, ja? Wir haben ja, glückliche Tage in die kommenden Tage. Vielleicht wird es nicht so viel regnen, ja? äh, Moment, Moment, nicht hochgehen, erstmal. Guck mal hier das Wasser. Wasser ist heiliges Wasser, heißt jeden da. Wenn man hier kommt, ist es ja schön, wenn man so das Gesicht ein bisschen waschen. Ja. Zur Erfrischung heißt es dann, ja. Trinken gibt es auch. Ja. ja, dann heißt es dann, dann bleibt man ewig jung. ja. Also deswegen ist ja dieser Ort auch bekannt als Jungbrunnen. Ja. Also es ist ein bekannter Brunnen, wo Jungbrunnen ist, ja, dass man immer jung bleibt. Ja. Was hat man auch für einen schönen Schein ja, an dem Gesicht? Ja. Oder man macht auch bei uns ja, das, das mag, man macht auch schon äh, die Haare ein bisschen nass damit. Ja, super. Ja, super. Ich würde die Höhle nicht so machen. Aber komm, komm. Ja, wir, wir haben glückliche Tage, ja. Heißt es, wenn dich wenn wenn alle sich so oft zeigt, ja. Heißt es dann so, dass wir immer Glück haben werden, ja. Hat sie mehrmals gezeigt, ja. Gut, ja. So macht man... Auch das Waschen auch bei uns bei Wudu heißt das, ja. Wudu, ja. Also, bevor die Muslime dann zum Beten geht, ja, die waschen dann die Hände, die Füße, Gesicht, ja, ein bisschen Haare nass machen, ja. So. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué so, wir haben so die Aal gesehen, ja? Also, oh ja, habe ich nicht. Oh, oh ja, hier ist ja die Gebetsstätte und zu meditieren, also dass ja. man auch gemeinsam hier meditieren kann von unterschiedlichen Religionen, ja? Ja.